Vor genau drei Tagen spürte ich den intensiven Ruf, den Untersberg zu besuchen. Da ich weiß, dass es immer sehr wichtig ist, seinen Impulsen zu folgen, habe ich mich sofort auf die Reise nach Österreich gemacht, ohne meinen Auftrag zu kennen und zu hinterfragen. Der Untersberg wurde von Dalai Lama als das Herzchakra von Europa bezeichnet und übte schon lange Zeit eine enorme Anziehungskraft auf mich aus. Auch weiß ich, dass sich hier um den Undersberg herum sehr viele Kraftplätze und Leylines befinden sollen. Besonders wichtig für mich ist der Zugang zum Erdgitternetz, welches sich auch hier befinden soll. Das Erdgitternetz ist sehr wichtig für uns, denn es hält die Erde im Gleichgewicht. Zum Verständnis für dich, wenn es zum Beispiel viele Unwetter gibt, Erdbeben oder Stürme auftreten, dann ist meistens das Erdgitternetz im Ungleichgewicht. Tja, und am Donnerstag wollte ich also den Untersberg besuchen. Und genau in der Nacht bevor bekam ich die Durchsage, die neuen Energien zur Stabilisierung in das Erdgitternetz einfließen zu lassen und dort zu verankern. Auf einmal wurde mir alles klar und ich wusste ganz genau, dass ich zur Grasselhöhle aufsteigen sollte. Also gut, gesagt, getan, auf geht's.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 und an der faszinierenden, wilden Schönheit von Mutter Erde teilhaben. Du darfst die Energien spüren und meine Freude teilen. Wenn es dich bewegt und du an dem Ritual teilnehmen möchtest, dann lade ich dich zum nächsten Video ein, wo ich das Ritual vollziehen werde. Ja, ich hab's geschafft und ich stehe mittendrin.